Viele glauben, wenn sie die rosarote Brille der Verliebtheit ablegen, dass sie dann ohne Brille ganz objektiv ihre Beziehung betrachten können. Tatsächlich wechseln sie nur die Färbung der Brille zu grau. Denn der objektive Blick ohne Brille auf den Partner ist unmöglich. Deshalb pflegen sie besser das Rosa in ihrer Beziehungsbrille, denn wenn sie ihren Blick grau werden lassen, wird auch Ihr Leben in Ihrer Beziehung immer gräulicher!